Herr Breyer, bitte. Vielen Dank, Herr Berichterstatter, werte Kolleginnen und Kollegen. Dieses Dossier beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit der Frage, wie kann man wirksam terroristische Inhalte auf der einen Seite aus dem, Inhalt, äh, aus dem Internet äh, auslöschen, aber auf der anderen Seite auch die Bürgerrechte wahren. Und unser Team verhandelt ja auf der Grundlage eines Standpunkts, den dieser Ausschuss verabschiedet hat. Und viele Anwesende haben ja dafür gestimmt seinerzeit. Sinn und Zweck unseres Standpunktes, der in der Tat abweicht vom Vorschlag, besteht darin, die Grundrechte online zu schützen. Und deshalb war äh, unser Vorschlag, einige Veränderungen vorzunehmen. Schon mal den Titel der Verordnung als solche. Wir möchten zum Beispiel nicht, dass äh, verpflichtende Uploadfilter eingesetzt werden. Das würde zu massiver Blockade gegenüber äh, legalen Inhalten führen. Denn äh, Menschen können das sowieso immer umgehen. Und letztes Jahr hatten wir ja hunderttausende Internetnutzer, die auf die Straßen gegen die protestiert haben, gegen Uploadfilter und deshalb ist für uns dieser Ansatz überhaupt nicht hinnehmbar. Und das Parlament will ja auch, dass hier diese äh, Streichanordnungen von unabhängigen Stellen gemacht werden im äh, Niederlassungsland des Providers. Wir möchten, dass äh, solche Ersuchen auch äh, rechtlich überprüft werden können, dass man Einspruch dagegen äh, äh, einlegen kann. Es geht hier um globale Netze. Damit haben wir hier einen Präzedenzfall und deshalb sind wir entschlossen, das auch richtig zu machen. Internetanwender, Unternehmen, Journalisten und Künstler, Forscher und äh, äh, Medienanstalten, die haben ein, ein äh, Auge auf uns und wir bekommen unheimlich viele Briefe und äh, Eingaben. Wir gehen ja zu vielen Veranstaltungen mit der Bürgergesellschaft, mit der Industrie. Wir hören da die Internetpioniere, die Grundrechteagentur, sogar auch äh, Sonderberichterstatter, die uns sagen, wie wichtig es ist, die Grundrechte online zu bewahren, auch im Umgang mit terroristischen Inhalten. Schlüssel bei diesen Verhandlungen ist, dass wir als Parlament geeint sind äh, in unserem äh, Ansatz. Und hier geht mein Dank an den Berichterstatter und an die Schattenberichterstatter dass sie genau das tun in der Verhandlung zu diesem Dossier. Ja, die Verhandlungen laufen ja jetzt erst seit circa zwei Monaten und das Dossier ist überhaupt nicht in einer Sackgasse. Nein, wir sind entscheidend vorangekommen in einigen Punkten und das haben die Kollegen vor mir ja bereits gesagt. Im letzten Trilog zum Beispiel hat man wirklich hier äh, gespürt, dass wir alle bereit sind, äh, gemeinsam etwas zu erarbeiten. Und wir arbeiten jetzt auch selbst an möglichen Kompromissen hier im Parlament. Was zählt, ist, es dem Rat und der Kommission gegenüber klar zu machen, dass unser Vorschlag, der EP-Vorschlag, so wie er jetzt vorliegt, einen Riesen Mehrwert bringen würde in Bezug auf die Wirksamkeit. Wir würden sicherstellen, dass die terroristischen Inhalte schneller gelöscht werden können, denn wir setzen einen Zeitraum, den gibt es bisher noch gar nicht. Wir wollen sicherstellen, dass wir einen wirksamen und auch durchsetzbaren Mechanismus haben für ähm, terroristische Inhalte, die auf Servern im Ausland sitzen. Bisher haben wir da gar keinen Zugriff. Wir wollen die zuständigen Behörden zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ermächtigen. Die müssen auch Maßnahmen gegenüber Providern ergreifen können, um terroristische Inhalte schneller zu streichen, dass zum Beispiel die schneller angezeigt werden, dass mehr Mitarbeiter eingestellt werden können für die Suche. Wir wollen, dass auch Strafverfolgungsmaßnahmen besser greifen gegen terroristische Propaganda, indem man das leichter melden kann und die relevanten Daten auch speichern kann. Das heißt, wir arbeiten zusammen daran, eine Lösung zu konzipieren, die greift gegenüber terroristischen Inhalten gleichzeitig, aber auch die Grundrechte schützt. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich danke allen im Verhandlungsteam hierfür.